Herzlich willkommen bei der Lehrveranstaltung und Lehren und Lernen mit digitalen Medien. Mein Name ist Martin Teufel. Ich bin Schwester Angela Schlager. Das Ziel dieser Lehrveranstaltung sind digital kompetente Pädagoginnen und Pädagogen. Für die digitale Bildung wurden Kompetenzmodelle entwickelt für die Primarstufe Digicomp 4, für die Sekundarstufe 1 Digicomp 8, für die Sekundarstufe 2 Digicomp 12 und für Pädagoginnen und Pädagogen Digicomp B. Das Kompetenzmodell DigiComp b bildet eben die Kompetenzen ab, die Sie vor dem Studium, während dem Studium und Be am Beginn Ihrer Berufslaufbahn erwerben. Das heißt, vor dem Studium, eben das bringen Sie an, an die Hochschule mit. Der Bereich 1 eben erwerben Sie an, an den Universitäten und an den, und an den Hochschulen. Und der Bereich 2 eben erwerben Sie dann in, der, in Ihren ersten Dienstjahren an den Schulen ähm, im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Lehrerin oder Lehrer. Wir haben jetzt da eben ein paar Beispiele rausgesucht, exemplarische Beispiele, äh, mit dem wir einfach äh, erklären wollen, wie man digitale Kompetenzen in verschiedensten Unterrichtsbereichen unterrichten kann. Aus dem Bereich DigiCom 4 hast du ein lego reinauto mitgebracht? Jawohl, das ist ein, ein Reinauto. sieht sehr futuristisch aus, besteht eben aus Lego-Bauteilen, hat unter anderem eine Batterie drauf, einen Sensor auf der Vorderseite und wichtig, nachdem es ein Rennauto ist, einen Motor auf der Rückseite. Das heißt, das ist ein Rennauto, das man natürlich analog betreiben kann, macht nicht sehr viel Spaß, aber eben Spaß macht es das Ganze jetzt erst, wenn, wenn man das Ganze natürlich dann irgendwie programmieren kann. Und zum Programmieren verwende ich in dem Fall äh, ein Tablet. Ein Tablet da vor mir. Ich habe da jetzt ein Programm vorbereitet, mit dem man eben dieses äh, Auto eben zum Leben erwecken kann. Das heißt, dann gibt gewisse äh, Programmschritte, die äh, abzu abzuarbeiten sind. Und dass man das Ganze jetzt sieht, das Ergebnis muss ich einmal quasi einschalten. Ist jetzt da aktiv das äh, Gerät. Eine Verbindung muss ich herstellen zwischen den Geräten und kann das Programm dann bereits einmal starten. Das Programm funktioniert jetzt da so, dass jetzt da eben im Moment wartet das Gerät auf eine, eine Startaktion, die wird jetzt äh, mit meiner Hand erledigt. Das heißt, jetzt da fährt das Auto so lang, bis es einen, ein Hindernis hat, also heißt, bis der Bewegungssensor ein zweites Mal betätigt wird. Das wäre jetzt auch meine Hand und er hat das jetzt für diese, Schritte, für diese Strecke von ein paar Zentimetern 30 Einheiten gebraucht. Für ein Auto war das jetzt sehr langsam. Es war natürlich sehr langsam, jetzt für ein Renauto man kann natürlich jetzt versuchen, das Ganze zu tunen. Da trieb es drinnen einen Block, eben, mit dem man eben die Motorgeschwindigkeit definieren kann. Ich stelle jetzt die Stufe von 2 auf 9, das heißt, ich muss das nur ein bisschen auseinanderzogen, damit man das sieht, um welchen Block sich sich da handelt. Das heißt, wenn ich das jetzt so mache, das Ganze beginnt jetzt noch mal zu starten und das Ganze funktioniert jetzt also schon etwas schneller, das heißt, das Rennauto ist schon ein mittler, mittelschnelles Rennauto. Das Ganze könnte man natürlich jetzt noch, noch ein bisschen versuchen zu optimieren, man da müssen wir jetzt dann wieder aus der digitalen Welt rausgehen, in die analoge Welt, weil wenn ich mir das Rennauto da ansehe, ich zeige das jetzt kurz jetzt daher, mit, ähm, mit einer anderen äh, Applikation. In dem Fall verwende ich die Kamera von, von, dem, von dem iPad, um einfach das Ganze in groß einmal darzustellen. Das, damit können Sie sehen, wie das der Rennauto aussieht, kann man natürlich auch in der Klasse dazu verwenden, um das Rennauto so auf den Beamer zu bringen. Und man sieht auf der, auf der Hinterseite, da ist Übersetzung drinnen, eben ein großes äh, ein Zahnrad oder ein, ein, ein Rad und ein kleines Rad und da kann man bei der Übersetzung jetzt dann noch direkt, dann variieren, um jetzt einfach von, äh, eine Übersetzung in schneller zu haben, damit wird das Auto dann dementsprechend schneller und das Ganze könnte dann wirklich als Rennauto stattfinden. Ja, für die Sekundarstufe 1 gibt es jetzt auch ein DigiComp-Modell, das DigiComp-Modell 8. Äh, im, mit Beginn dieses Schuljahres wurde die digitale Grundbildung als verbindliche Übung verpflichtend eingeführt. Du warst dabei bei der Entwicklung eines Schulbuchs für diese digitale Grundbildung. Ja genau, da hat es eben gegeben, dass ein, ein Buch, ein, ein OER-Buch Computational Thinking mit dem BBC Microbit, man sieht es halt gerade in der Kamera, ist eben ein Schulbuch, wie man eben den, den BBC Microbit im Unterricht, in verschiedensten Unterrichtsgegenständen und Stufen einsetzen kann. Ist ein BBC Microbit ist ein, ein Platinencomputer, ganz ein recht einfacher, hat aber sehr viele Möglichkeiten, unter anderem eben hat es Sensoren drauf, und, aber auch eben auch wichtig ist, auf der Vorderseite hat es ein Display. Und wir haben da jetzt ein, ich habe da ein kleines Programm vorbereitet, ähm, das einen Zweck erfüllt, das ist ein Beispiel aus dem Buch, eben Stadt Land, Fluss. glaube ich, kennen wir alle. Das Einer sagt A, andere sagt Stopp und dann kommt ein Buchstabe raus. Genau, das, diesen, diesen Prozess, diesen Zufall, das, Computer können meistens sehr gut Zufall äh, erzeugen. Wenn ich jetzt eine zufällige Zahl, wirklich eine zufällige Zahl haben möchte, in dem Fall ist das so programmiert, äh, ich drücke da drauf und bekomme eine Zufallszahl, in dem Fall ist es das L. Das heißt, in dem Fall recht, wirklich zufällig, da kann keiner manipulieren und mit dem L könnte ich dann Stadtland Fluss spielen. habe da jetzt äh, wiederum ein Stadtland-Fluss-Spiel vorbereitet. Muss ich nur in die richtige äh, Anwendung rein da. Um zu zeigen, dass man das man kann das nicht in, in Papierform machen, das Stadtland-Fluss spielen, aber ich kann natürlich auch in, in äh, digitaler Form spielen. Und ich verwende jetzt wiederum einen, einen Stift und, und, und ein Tablet ist stift Stifteingabe erlaubt und starte eben da jetzt dann noch einmal äh, eine Zufallszahl. Zufallsbuchstaben. In ah. dem Fall ist das, das Buchstabe A. Das, man kann das eben dann ganz, ganz analog machen. Hoppala. Die Stadt wäre Augsburg. Das Land wäre äh, Äthiopien. Und so könnte man das Ganze dann dementsprechend äh, fortführen äh, und so das äh, Stadtlandfluss digital durchführen. Und die digitale Grundbildung soll ja in unterschiedlichen Fächern auch durchgeführt werden. Du hast noch ein anderes, ganz ein tolles Beispiel mitgebracht. Ein, ein weiteres Beispiel ist eben, äh, virtuelle Real Realitäten in den Unterricht zu bringen. Man, das ist immer stärker im Kommen. Ich habe da das Beispiel im Einsatz so einen äh, Merge Cube. Das ist ein, ein, ein Würfel, der hat gewisse Symbole drauf, ähnlich einem, einem QR-Code. Und wenn ich den Würfel jetzt im Raum drehe, kann in Verbindung mit einem Tablet einfach äh, dreidimensionale. Äh, Gegenstände am Tablet darstellen. Dazu muss ich eine kleine Umbaumaßnahme machen, da, dass das viel besser sichtbar wird. Ich habe da jetzt eine, eine Applikation im Vor äh, vorbereitet, äh, die mir das äh, Sonnensystem zeigt. Man sieht eben die Sonne ganz in der Mitte und außen rundherum die, Pl die Planeten in einem ein bisschen äh, anderen Maßstab, wie sie in echt sind, aber eben für das Modell ist es durchaus äh, gut. Und ich kann natürlich jetzt das Ganze jetzt das System drehen und mir das von anderen Seiten anschauen. Ich kann Das Ganze geht eben live da, je nachdem wie ich den Würfel betätige. Und wenn ich jetzt da auf die Erde reintippe, sehe ich eben die Erde vor mir und ich sehe eben die Erde mit, mit dem Mond als in den, äh, auf der einen Seite und derzeit auf der Rückseite etwas vergrößert die ISS. Also in dem Fall Geografie, kann man das relativ leicht darstellen, wie, wie sieht das Sonnensystem aus. Das gäbe es auch noch in, in vielen anderen Varianten zum, zum Zeigen. Eine, eine zeige ich noch kurz her, eben das ist die Variante, die ich da jetzt da habe. In dem Fall jetzt da, der menschliche Kopf, der da jetzt da vor mir ist, den ich da näher begutachten kann, eben mit den ganzen Bezeichnungen der, der diversen Knochen ähm, und kann so eben den Kopf den Kindern näher bringen mit virtuellen Realitäten für den Unterricht. Das waren jetzt einige praktische Beispiele aus der digitalen Grundbildung. Viel Spaß und Erfolg beim Durchführen dieser Beispiele. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Alles Gute.